Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Dankeschön. Ähm, die Frau Stummvoll ist eine der Vortragenden des nächsten Teils. Das ist richtig. Ich glaube, Sie hören mich bereits. Ja, wir hören Sie und wir können Sie auch schon sehen. Dankeschön. Ich sehe mich selbst noch nicht, aber das macht gar nichts. Sie muss mich vielleicht selbst auch gar nicht sehen. <lacht> Die Frau ja. Hampel habe ich nicht entdeckt. Ja, die Frau Hampel muss sich auch entschuldigen. Die Frau Hampel ist kurzfristig krank geworden. Das heißt, ich werde die halbe Stunde alleine bestreiten. Ähm, äh, bei mir steht noch, dass das Screensharing noch von anderen verhindert wird. Aber... Ich weiß das nicht, ist der Herr Ramskugel, <lacht> Aber jetzt glaube ich, dass ist eventuell ich hätte sie zum Co-Host gemacht. Ja, das habe ich gesehen, genau. So, Sekunde, eine Sekunde, dann kann ich mich einrichten. So. Das war ja gerade sehr interessant, was der Herr Ramsdorfer erzählt hat. Jetzt darf ich tatsächlich wieder einen Schritt zurückgehen. Bei ja. <lacht> uns geht es noch nicht um künstliche Intelligenz. So, es, es, es geht aber um Matura im Selbststudium, habe ich gelesen. Das auf alle Fälle, natürlich. Ja. Gut, Sie geben mir sozusagen das Zeichen, äh, wann ich beginnen darf. Sie können jederzeit beginnen. Ich werde mein Bild in den Disclaimer umwandeln und äh, ich bin schon gespannt, wie man sich alles selbst für die Matura beibringen kann. <lacht> Nicht mit künstlicher Intelligenz in diesem Fall. Mit natürlicher, hoffentlich. Ich habe neulich <lacht> ein Buch gelesen, da hat der eine Protagonist den einen gefragt, ähm, zweifelst du etwa an künstlicher Intelligenz? Und die Antwort war, ich zweifle sogar an natürlicher. <lacht> das tun wir natürlich nicht, wir unterstützen die natürliche Intelligenz. So, dann möchte ich beginnen. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Karin Stummvoll. Ich vertrete hier die humboldt maturaschule und wir dürfen auch heuer wieder bei den E-Education Praxistagen einen Fachbeitrag vorstellen. Meine Kollegin, die sich sehr stark mit dem, mit dem Bereich E-Education befasst, die Frau Julia Hampel, die auch als zweite Referentin angegeben ist, ist leider kurzfristig erkrankt. Das passiert in diesen Tagen sehr häufig. Und sie wird aber wahrscheinlich sozusagen dem Ganzen folgen und uh, mal schauen, ob ich das sozusagen richtig rüberbringen kann, uh, wie sie sich das auch vorstellt und wie sie das uh, tagtäglich in ihrem Beruf macht. Also unsere Aufgabe grundsätzlich, also mein Name vielleicht einmal zuerst, mein Name Karin Stummvoll, ich bin die Schulleiterin der Humboldt-Matura-Schule und unsere Aufgabe ist einmal grundsätzlich, jetzt einmal von der Kernaufgabe, die wir vor sechs Jahren begonnen haben, Damen und Herren, Kursteilnehmerinnen zur Matura oder einem höheren Bildungsabschluss zu führen. Das bedingt aber schon mal grundsätzlich, dass wir, nachdem wir Prüfungsvorbereitung machen, alles, was mit E-Education zu tun hat, auch sozusagen kompatibel sein muss mit dem, was unsere Absolventinnen und Absolventen bei den Prüfungen, bei der Matura und anderen höheren Bildungsabschlüssen benötigen. Das heißt wir versuchen sehr wohl natürlich sehr viel im E-Bereich, E-Education-Bereich zu E-Learning-Bereich anzubieten. Aber trotzdem finden noch Prüfungen nicht online, sondern in den Prüfungsschulen statt. Und deswegen müssen wir uns dann natürlich auch ein bisschen nach der Decke strecken, wie das eben in den Prüfungsschulen auch gehandhabt wird. Gut, was können wir sozusagen, was ist ein bisschen unsere Ausgangslage und warum wir uns wieder beworben haben für einen Fachbeitrag? Ähm, grundsätzlich einmal, wir machen sehr, sehr viel in Fernlehre, weil äh, auch die Rahmenbedingungen sich sehr stark geändert haben. Äh, es ist äh, nicht nur in den letzten zwei Jahren, schon davor äh, war es durchaus Usus, dass viele Damen und Herren einfach aufgrund ihrer äh, privaten Lage auch nicht in der, in die, die Möglichkeit haben, in einen Kurs, in eine Schule zu gehen. Äh, wir denken dann äh, vor allem Erwachsene, die zum Beispiel die Berufsreifeprüfung machen möchten. Das heißt, die können nicht sehr oft, vor allem, wenn sie auf dem äh, Land sind, äh, einen Beruf haben, das nebenberuflich erledigen möchten. Die können nicht sozusagen in eine Schule gehen, weil es auch gar keine gibt in der Nähe. Ähm, und deswegen äh, war das schon sehr, sehr lange sozusagen unsere Aufgabe, das alles in einer klassischen Fernlehre anzubieten. Das Wort Fernlehre ist doch schon ein sehr alter Begriff äh, und der hat sich aber natürlich auch und vor allem in den letzten Jahren sehr gewandelt. Wie gesagt, wir durften letztes Jahr schon äh, vor allem unsere Weiterentwicklung im Angebot, den, den, die Lernpakete vorstellen, wo wir versuchen sozusagen auch ähm, verschiedenste, ähm, verschiedenste Teilnehmer anzusprechen. Äh, heute bei diesem Fachbeitrag geht es eher darum, dass wir jetzt äh, eine Weiterentwicklung auch im letzten Jahr äh, erlebt haben, äh, aus der Praxis einfach heraus, aus der Nachfrage heraus. Und äh, da geht es vor allem auch um äh, das sogenannte Guided E-Learning und dann noch eine weitere Weiterentwicklung. Warum das Ganze? Es hat sich verstärkt und ist jetzt irgendwie zur. Gewohnheit geworden, dass sehr viele Erwachsene im Homeoffice sich befinden, auch nach eventuell einer, der Corona-Pandemie. Das heißt, es wird in vielen Betrieben auch bleiben, diese Regelung. Und auch Schüler, also ganz Schüler, die eigentlich nichts anderes kannten, als in eine Schule zu gehen, haben sehr wohl den Weg ins Homeschooling gefunden und für manche auch für sich entdeckt. Und Manche haben das auch für sich entdeckt, dass sie einfach auch mehr weiterbringen im Homeschooling äh, mit allen Vor- und Nachteilen, äh, die wir in der Folge dann versuchen, mit unserem Programm auszugleichen. Ähm, und vielleicht das Zweite muss ich auch noch sagen, was sich geändert hat in den Rahmenbedingungen. Äh, ganz viele äh, Homeschooler und Homeoffice-Damen und Herren haben natürlich auch im Zuge der letzten äh, zwei Jahre ihre Hardware Ab, ihre Software abgedatet und ihre Hardware vervollständigt und verbessert, sodass äh, E-Learning und Online-Unterricht und alles, was mit Internet zu tun hat, äh, eigentlich zunehmend kein Problem mehr ist, sondern sozusagen eigentlich äh, als positiv aufgefasst wird, was vorher tatsächlich überhaupt nicht der Fall war. Vor allem, weil ich äh, kenne es auch aus dem Bereich von Firmenkursen, das heißt Kurse zum Beispiel im Bankenbereich, wo es völlig unmöglich war, online früher etwas zu machen. Da musste man wirklich in einem, einem Lehrsaal sitzen, damit sozusagen ein Kurs auch einen Sinn hat. Das hat sich sehr gewandelt. Also hier wird ebenfalls zunehmend schon Internet und E-Learning akzeptiert. Ja, was haben wir aus der Vergangenheit mitgenommen? Das, was ich hier auf dieser Folie darstelle. Wir haben eigentlich schon immer versucht, verschiedene, so wie wir es aus der Schule kennen, einfach verschiedene Lernkanäle anzusprechen. Das ist eh altbekanntes, bewährtes Konzept, dass man eben Dinge lernt, indem man es einerseits natürlich sieht, indem man es, indem man es hört und indem man auch selbst was anwenden kann. Also das, das haben wir, glaube ich, alle, die irgendwas mit Bildung zu tun haben, im Studium schon mitbekommen, diese Lerntypen. Das heißt, natürlich haben wir das mitgenommen und das ist ja auch noch weiterhin gültig, einmal grundsätzlich mit allen Neuerungen und, und da sozusagen haben wir verschiedenste Dinge, die wir auf unserer Lernplattform anbieten, damit eben die Kursteilnehmerinnen möglichst flexibel lernen können, weil das ist offensichtlich, das sehen wir bei den, bei den Rückmeldungen, das ist offensichtlich immer wichtiger, die, in der Schule sind wir es gewohnt oder wir waren es gewohnt, teilweise von halb acht oder von acht weg äh, im Unterricht zu sein, dann eben bis zum frühen Nachmittag, äh, weil wir halt sozusagen gewohnt waren, diese Zeit zu unterrichten, aber es gibt genug Studien inzwischen wo diskutiert wird, ob vielleicht ein späterer Einstieg sinnvoller wäre, vor allem für Jugendliche, beziehungsweise, wenn nicht das der Grund ist, dann sind es einfach auch berufliche Verpflichtungen oder familiäre Verpflichtungen, die viele unserer Kursteilnehmer haben. Und deswegen gar nicht sozusagen in einer Kernzeit, wie wir es aus der Schule kennen, äh, eben lernen können, sondern eventuell eben andere Zeiten benötigen, Randzeiten oder überhaupt sozusagen ganz andere Zeiten, die für Sie, für die einzelne Person, für das Individuum äh, eine ein, ein Kernzeit ist. Also wer definiert schon die Kernzeiten? Also da hat sich tatsächlich vieles geändert. Ich unterrichte auch seit 27 Jahren an einer Handelsakademie in Wien. Das heißt, ich spreche nicht nur sozusagen von Erwachsenen und von den Erfahrungen, die wir mit Erwachsenen bei der Humboldt-Matura-Schule äh, gemacht haben, sondern auch äh, Erfahrungen, die ich äh, mitgenommen habe in den letzten zwei Jahren von den Schülern in einer Handelsakademie, die ebenfalls ganz andere Zeiten haben. Äh, und jeder, der sozusagen ein eigenes... Äh, Kind zu Hause hat, weiß das auch, dass die Lern- und die Arbeitszeiten sehr wohl sehr, sehr unterschiedlich sein können. Also diese Dinge, die hier aufgelistet sind und dann auch in der nächsten Folie kurz beschrieben sind, sind natürlich immer noch Thema. Das heißt, es gibt Gängig. Es gibt Schulbücher. Schulbücher sind für uns deswegen auch ein Thema, weil dann die Prüfungen auch nach Schulbüchern eben ähm, vonstatten gehen. Das heißt, Lehrer prüfen nun einmal nach Schulbüchern, natürlich offiziell nach Lehrplan, aber in den Schulbüchern sollte ja doch der Lehrplan abgebildet sein, ist er auch. Das sind approbierte Lehrbücher. Das heißt, äh, nach denen wird geprüft und das ist ja für uns auch ein Thema, dass wir unsere äh, Kursteilnehmerinnen auf Prüfungen vorbereiten, auf einen höheren Schulabschluss. Allerdings, die Frage ist, in der Schule habe ich normalerweise einen Lehrer, der mir eben dieses Schulbuch erklärt, der mich durch ein Schulbuch führt. Das müssen wir irgendwie anders abbilden. Das heißt, wir müssen irgendwas, einen virtuellen Lehrer... Ähm, sozusagen zur Verfügung stellen. Das kann schon ein Mandel sein, das herumhüpft, aber das ist eigentlich nicht so ganz unser Ansatz. Ähm, das heißt, Lesen ist schon ein Thema auch. Ähm, bedeutet, dass man, dass wir Leitfäden oder Lernpakete zusammengestellt haben, ähm, wo, die man der Reihe nach abarbeiten kann, wo man aber sehr wohl natürlich auch das äh, geschriebene Wort lesen muss, um sich äh, voranzuhandeln, weil nun einmal äh, ein Lehrer nicht äh, vor der Klasse spricht. Daneben haben wir aber viele Sachen entwickelt, die ganz normal die den Schulalltag abbilden. Warum wieder der Schulalltag? Weil das nun wieder etwas ist, das die meisten kennen und äh, anknüpfen können. Das heißt, äh, etwas völlig Neues zu schaffen, äh, E-Learning-Sequenzen zu schaffen, äh, die, die die meisten, äh, die sozusagen äh, junge Erwachsene sind, eigentlich gar nicht aus ihrer Schulzeit kennen. Äh, das wollten wir auch nicht im ersten Schritt. Das heißt, wir wollen sehr wohl an, an den Alltag und an das, was die Leute kennen, anknüpfen. Und deswegen nennen wir diese Einsendeaufgaben halt, Einsendeaufgaben, weil es in der Erwachsenenbildung so heißt, Aber es ist trotzdem irgendwo eine Art Schularbeit, ein Test, eine, eine Überprüfung des Wissens. Das wird korrigiert. Da haben Sie sozusagen Rückmeldungen unsere Teilnehmer. Und daneben gibt es noch viele Zusatzmaterialien, die Ihnen das Lernen erleichtert. Sowohl auf der Videoseite her, natürlich braucht es ganz viel Videomaterial, um den Lehrer auch zu ersetzen, aber auch verschiedenste Art von Audio-Files, Podcasts weil es auch durchaus ein Thema ist, einmal sozusagen nur die Kopfhörer in den Ohren zu haben und und spazieren zu gehen und sich eine, einen Inhalt anzuhören. Oder bei verschiedenen Tätigkeiten, wo man äh, jetzt nicht unbedingt aufpassen muss, äh, beim Geschirrspüler ausräumen oder ich sag sonst eine Tätigkeit, die doch viele unserer Kursteilnehmern einfach zu Hause im Haushalt Verpflichtungen haben, ähm, wo man eventuell was zuhören kann und sich ein Thema auch anhören kann. Deswegen sind auch Audiofiles, podcasts durchaus ein, ein gängiger Mittel, um Inhalte zu vermitteln. Dann natürlich online viele Self-Checks und wir drehen manchmal auch das Konzept um, das heißt nach dem Flipped Classroom Prinzip, also ganz klassisch, dass man sich vorher den Inhalt, also die Inhalte, die Theorie erarbeitet und dann üben wir gemeinsam, aber wirklich gemeinsam jetzt mit einem Lehrer, das heißt Online-Unterricht, online mit einem Lehrer werden dann Aufgaben geübt und zu festigen vor einer Prüfung, vor einer Matura-Prüfung. Ja, das sind die klassischen Dinge, wie, die, wie wir sie äh, eben auch angeboten haben, schon jetzt die letzten Jahre. Aber was hat sich jetzt geändert? Ähm, wir haben gesehen, dass eben äh, unser, unsere Zielgruppe jünger wird. Wir hatten früher nicht so viele junge Kursteilnehmerinnen, die eben einen anderen Weg gewählt haben, außer der normalen Schule, sondern die eben gesagt haben, okay, dieses Homeschooling, das hat uns eigentlich ganz gut gefallen, wir bringen da was weiter. Das ist für uns in Ordnung, also wir möchten gern das so fortsetzen und eigentlich keine Schule mehr jeden Tag besuchen. Und gerade für diese jüngere Zielgruppe fehlt aber trotzdem etwas in der klassischen Fernlehre, nämlich der Sozialbezug. Also das ist schon nicht zu unterschätzen, dass eben es in einer Schule einen Klassenverband gibt, Menschen gibt, an denen man sich messen kann. Messen ist ganz was Wichtiges, an denen man sich orientieren kann, die einen gegenseitig motivieren, um es einmal positiv auszudrücken. Natürlich kann auch das Gegenteil der Fall sein, aber hoffentlich eben motivieren. Und ähm, diese, diesen äh, sozialen Bezug haben wir eben versucht, ähm, mit einem neuen Konzept, seit, äh, das wir jetzt seit äh, September 2021 waren, ähm, ein bisschen mehr herzustellen. Ganz wird es nie funktionieren, weil äh, Online-Realität ist nun einmal eine andere Realität als als die tatsächlich persönliche Realität, aber wir haben trotzdem versucht, hier ein bisschen äh, das Soziale auszugleichen, den Klassenverband auszugleichen mit einem Konzept, das wir Guided E-Learning nennen. Ähm, das heißt, es ist schon ein Online E-Learning, aber es ist wesentlich geführter, wesentlich straffer, weil das auch sehr viele äh, Schüler, jüngere Zielgruppe auch wünschen. Sie wünschen sich eigentlich schon, dass sie geführt werden, dass sie mehr geführt werden als in der klassischen Fernlehre, wo man einfach sehr eigenständig sein muss äh, und sich auch sehr viel selbst motivieren muss. Und äh, in diesem Guided E-Learning, das wir seit, seit Herbst jetzt fahren, äh, haben wir eben versucht, ähm, durch einen Coach, ähm, einen Coach, das klingt jetzt vielleicht so nach hin und wieder Tipps geben, aber nein, das ist es gar nicht. Ich weiß da nicht einen besseren Begriff dafür. Das ist wirklich jemand, der sich um den Schüler kümmert. Also wir haben aktuell ungefähr 27, glaube ich, war der Letztstand 27. Ich sage wirklich jetzt Schülerinnen und Schüler in der Betreuung, in, in der Guided E-Learning Betreuung und das bedeutet, dass wirklich fast jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag ein Kontakt hergestellt wird. Das heißt, es werden ganz konkrete Lernpläne mit dem Coach aufgestellt. Es werden ganz konkrete Prüfungspläne aufgestellt. Jede Prüfungsschule hat andere Termine. Das ist sehr oft schwierig zu koordinieren für unsere Fernlehrschülerinnen. In diesem Fall gibt es einen Coach, wirklich eine Betreuung, also wie ein Ort, also mehr eigentlich als ein Klassenvorstand in der Schule ist da jemand da, der wirklich den, den gesamten Lernprozess begleitet vielleicht auch einmal nachfragt, wenn eine Aufgabe nicht gemacht wurde. Also wo wirklich ähm, auch verbindliche Vereinbarungen getroffen werden und nachgefragt wird, wenn, äh, wenn das nicht äh, passiert ist. Das heißt, da gibt es wirklich jemanden, der, der den Schüler, die Schülerin begleitet. Wir vernetzen auch die Lernenden untereinander. Das ist auch neu. In der Fernlehre ist es sehr oft so, dass äh, jeder für sich alleine lernt äh, und auch sehr oft äh, das so haben möchte, muss man auch dazu sagen. Also es gibt äh, sehr wohl äh, vor allem Leute, die dann vielleicht ein paar Jahre älter sind, die gerne auch für sich alleine sind. Aber gerade in dieser jüngeren Zielgruppe äh, ist auch, wie gesagt, dieser Sozialbezug, dieses gegenseitige Kennenlernen ein Thema und davon versuchen wir auch mit verschiedensten Plattformen, die es ja heutzutage gibt, ähm, ein, ein, äh, diese Lernenden zu vernetzen, sodass sie auch einmal gemeinsam was machen können und auch tatsächlich gemeinsam äh, zu einer Prüfung antreten, was sonst in der klassischen Fernlehre früher nie der Fall war. Da war eigentlich wirklich jeder immer für sich auf sich alleine gestellt. Äh, dann natürlich äh, sehen unsere Coaches auch, äh, wenn äh, einzelne Gegenstände oder einzelne Themengebiete nicht alleine gelernt werden können. Vieles kann man nachlesen, vieles kann man mit Fragenkatalogen beantworten, aber manche Dinge und natürlich ganz klassisch die Mathematik, Sprachen, also sehr oft diese sogenannten Hauptgegenstände, die bei der, bei der Prüfung ein, ein Problem sein könnten, die kann man sich nicht immer ganz alleine beibringen. Weder wenn man noch jung ist, als auch dann später, wenn man schon ein paar Jahre Lernerfahrung hat. Das ist tatsächlich schwierig und äh, dafür werden aber dann individuelle Lernstunden organisiert. Das heißt, in diesem guided e-Learning organisieren unsere Coaches für für jeden äh, Betreuer, äh, Schüler, den sie betreuen, individuelle Lernstunden, äh, die äh, die dann sozusagen alleine oder auch in einer kleinen Gruppe oder zu zweit dann abgehalten werden, online natürlich mit einem tatsächlichen Lehrer. Ähm, der sozusagen sie auf eine Prüfung oder auf Inhalte vorbereitet. Wenn es dann wieder geht, ein anderes Kapitel, braucht man vielleicht keine Unterstützung mehr und kann man es auch wieder alleine lernen. Also hier sozusagen ähm, liegt ganz, ganz viel Organisationsaufwand auch beim Coach, ähm, um sozusagen den Schüler individuell zu betreuen. Das ist halt dann wirklich eine sehr individuelle Sache, äh, die, die aber aktuell ganz gut funktioniert, muss, muss ich sagen. Ja, die Motivation bei den Lernenden haben wir jetzt schon gesehen. Nach diesen paar Monaten ist eine höhere. Das heißt, wir haben wirklich äh, Erfolge, weil wir natürlich wissen auch in diesem Fall, äh, wer wann welche Prüfung macht und welchen Erfolg hat. Und in diesem Fall äh, werden dann auch äh, sozusagen diese Informationen auch mit anderen dann geteilt. Und äh, damit ist auch die Freude und die Motivation und auch der Lernerfolg eigentlich höher, als äh, wenn jemand äh, ganz äh, ganz alleine lernt und, und anonym ist und man sehr oft überhaupt nicht weiß, ähm, wo der Lernende dann steht. Ja, ähm, das ist die eine Geschichte, die wir sozusagen für jüngere Zielgruppe entwickelt haben. Jetzt merken wir, das ist eigentlich aktuell gerade unser Thema, jetzt merken wir gerade, dass wir ähm, eigentlich äh, dieses Konzept auch für, sage ich mal etwas ältere Damen und Herren anbieten werden, weil die Nachfrage auch da ist. Das heißt, es gibt auch andere, nicht nur jüngere Zielgruppe, die auch gerne ein bisschen mehr geführt werden möchte. Und da haben wir schon gesehen, dass wir auch in der Berufsreifeprüfung, also zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung für eine eventuell etwas ältere Zielgruppe, äh, ebenfalls dieses Konzept äh, anbieten werden. Äh, es ist äh, grundsätzlich von der Idee her eine einfache Sache in der Durchführung. Tatsächlich äh, gar nicht so einfach, weil eben wie gesagt Lernen sehr, sehr individuell ist und auch noch sehr viel, jetzt um an den Vortrag von meinem Vorredner anzuknüpfen, mit natürlicher Intelligenz und natürlicher Motivation zu tun hat und sozusagen durch verschiedenste andere Dinge noch nicht ersetzt werden kann. Vielleicht kommt das einmal, dass wir, dass wir das Wissen hinein gebeamt bekommen, aber da sind wir noch weit entfernt und wie gesagt, im Moment vor allem sind auch die Prüfungsschulen sozusagen an, an modernen Konzepten noch, noch relativ weit entfernt, liegt natürlich auch an ganz normalen Lehrplanentwicklungen und, und an Entwicklungen generell im Bildungswesen, die einfach nicht so schnell immer vonstatten gehen. Ja, was wir sozusagen noch als zweites dann sozusagen ähm, uns überlegt haben, ist, ähm, wir nennen es die Bildungsgestalter, sozusagen eine eigene Marke, die wir halt dann aufgebaut haben. Aber was ist die Idee dabei? Wir haben aktuell eigentlich äh, Teilnehmer eben ab 15, sagen wir mal, für die höheren Bildungsabschlüsse, AHS, also Matura oder Matura oder Handelsschulabschluss. Danach eventuell so von 20 bis, keine Ahnung, 30 vielleicht, oder auch älter natürlich, da gibt es keine Altersbeschränkung, Damen und Herren, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, die bereits einen Lehrabschluss haben. Aber dann ist irgendwie Schluss. Das heißt, das ist dann sozusagen unsere unser Angebot, das wir anbieten können oder wo wir interessant sind für Kursteilnehmerinnen. Und da wollten wir einfach diese, diese Kette verlängern. Das heißt, wir möchten auch danach noch für jedermann, für jede Frau interessant sein als Bildungsanbieter, also nicht nur für höhere Bildungsabschlüsse beziehungsweise dann eben Berufsreifeprüfung, äh, sondern eben auch für die berufliche Weiterbildung. Äh, wir haben gesehen, dass es ganz, ganz viele natürlich selbstständige EPUs gibt, äh, die auch in diesem Bereich jetzt äh, sehr viel auch zu Hause arbeiten, Homeoffice, Online-Angebote haben und äh, eben auch da viel Bedarf da ist, äh, um sich weiterzubilden. Und wir denken uns, wir möchten auch hier ein, ein Angebot haben für diejenigen, die uns vielleicht schon vorher kennengelernt haben und dann eben etwas weiter noch von uns haben möchten. Und da haben wir begonnen, jetzt eine Bildungsplattform aufzubauen, ein Angebot aufzubauen für eben... Jeder Mann, jede Frau ähm, im Beruf, äh, in der Selbstständigkeit. Ähm, das, können, das sind einerseits natürlich Kurse rund um die EDV, ist immer wichtig, ähm, beziehungsweise auch Kurse, ähm, die sich äh, äh, mit Sprachen beschäftigen. Auch das ist immer ein Thema, generell äh, Business-Englisch und, und das Englisch einfach äh, äh, im täglichen Gebrauch. Auch natürlich kann man auch Sprache natürlich online üben. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur Sachen sein müssen, die man lesen, schreiben muss, sondern natürlich kann man so Face-to-Face äh, -face auch Sprache üben. Das funktioniert genauso. Äh, und dann natürlich auch ganz äh, speziell, jetzt habe ich versehentlich schon die nächste Folie gezeigt, äh, ganz speziell auch im Bereich der Digitalisierung, im Bereich äh, der Online-Tools äh, haben wir auch einiges äh, angeboten. Ähm, da geht es um Online-Plattformen, wie man überhaupt mit so einer Moodle-Plattform oder mit äh, solchen Plattformen umgeht, wie man auch eine Website gestaltet, wie man sie so gestaltet, dass sie auch gefunden wird ähm, und äh, dann, und das war jetzt sozusagen die letzte Folie, die ich noch zeigen möchte, äh, ganz speziell äh, in diesem Zusammenhang den sogenannten Certified E-Learning Manager, den wir entwickelt haben, ähm, der aus sieben Kursen besteht, 60 Unterrichtseinheiten wo es eben darum geht, dass Kursanbieter, ja, Kursanbieter, E-Learnings auch lernen zu planen. Das heißt, wie man so einen E-Learning-Kurs, einen Kurs anbieten könnte, was man alles tun soll. Und da haben wir auch eine ganz wundervolle Kooperation gefunden mit Austrian Standards, wo man sich dann diesen Kurs auch, der bei uns äh, gemacht werden kann, zertifizieren lassen kann. Das heißt dann als zertifizierter E-Learning e Manager ähm, dann auch seine Kurse, seine eigenen Kurse, seine eigenen E-Learning-Kurse dann anbieten kann. Übrigens dann ganz gerne auch über unsere Bildungsgestalter-Plattform. Das heißt, diese Plattform ist auch offen für externe Kursanbieter, nicht nur für unsere eigenen Kurse, sondern wir haben auch externe Kurse dabei, die nicht uns gehören, sondern die wir für andere Damen und Herren anbieten und uns als Plattformer und als Werbeplattform und Abwicklungsplattform zur Verfügung stellen. Ja, das waren einmal sozusagen die die Sachen, die wir in den letzten im letzten Jahr entwickelt haben und uns wird nicht fad, es geht immer weiter. Gerade im E-Learning-Bereich gibt es noch ganz ganz viel ähm, zu machen. Ähm, ich bedanke mich einmal jetzt äh, für die Aufmerksamkeit äh, beim Zuhören, äh, habe ich in der Schule sonst nicht <lacht> eine halbe Stunde, dass man mir zuhört und ähm, stehe gern noch für Fragen zur Verfügung für den Fall, dass noch irgendjemand etwas in dem Zusammenhang wissen möchte. Habe ich das richtig verstanden? Sie stehen sozusagen mit Ihrer Plattform äh, für Kooperationen bereit, genau. sodass Externe auch ihre Systeme nutzen können. Richtig, genau. Wir haben auch gesehen, einfach durch verschiedene, sage ich mal, Kontakte auch auf den Social Media und generell einfach Kontakte, äh, die Leute, die uns angeschrieben haben, dass eben doch einige etwas anzubieten hätten, aber jetzt nicht in der Lage sind oder auch wenn sie ein, ein kleines oder eine Ein-Mann-Ein-Frau-Gesellschaft sind, äh, das, äh, sozusagen eine Plattform aufzubauen, wo man das anbieten kann, einen Webshop aufzubauen. Äh, das haben wir jetzt gemacht und stehen eben dafür Kooperationen zur Verfügung, äh, wenn sozusagen jemand ganz externer seinen Kurs anbieten möchte dann sozusagen bieten wir unsere Leistung auch an, dass wir diese Plattform und die Abwicklung zur Verfügung stellen. Ja. Im Chat habe ich jetzt keine Fragen entdeckt. Gibt es jemanden, der sein Mikrofon öffnen möchte und Fragen stellen? Okay. Offensichtlich nicht. <lacht> dann danke ich sehr für Ihren Vortrag. Und ich bedanke für mich für die Einladung. Ja, wie wir alle erfahren mussten, ist äh, sozial, äh, soziale, der soziale Bereich äh, nicht zu unterschätzen, auch ja. wenn man über die Ferne lehrt. Und das haben Sie noch einmal bestätigt auch. Äh, ich wünsche allen eine schöne Mittagspause. Nach der Pause geht es um 13.15 Uhr weiter im Hörsaal 1, Entschuldigung, virtueller Raum 1, <lacht> mit österreichischen Projekten zur offenen Bildungsressourcen. Und hier im Raum 5, ich hoffe, ich kann Sie wieder begrüßen, gibt es dann inklusive Medienarbeit, Hyperdogs und H5P. Schönen Mittag, genießen Sie vielleicht ein paar Sonnenmomente. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.